Folge. Ja, wir haben hier drei Biere und wir sind natürlich wieder im Biercafé West. Das ist der Junet. Jetzt musst du sagen, das ist der Achim. Das ist der Achim. Ja, muss halt schon hier wie laufen wie im Fernsehen. Okay. Das ist der Öffner. Und ähm, ja, also drei Biere diesmal von einer Brauerei, die wir hier zum Tasting haben. Und das ist hier das, äh, nicht das, sondern die Brauerei Bräugier. Ja, die sind aus? Berlin, Berlin. Aus, aus der Hauptstadt. Aus der Hauptstadt? Ja. Genau, wir haben hier für heute einen IPA. Ein Getränk, was ha Achim auf jeden Fall liebt. <lacht> Aber der Braumeister hat gesagt, Achim soll das mal versuchen. Okay. Er ist also, überzeugt. Also wir haben hier noch einen Weizen. Also ihr wisst, Weizen ist nicht meins. Ich stehe voll drauf. Und? Und den Thronfeuer für ja, Pilz. Ja, da kann man nichts falsch mitmachen eigentlich. naja also theoretisch müssten wir es natürlich mit den Prozenten aufbauen. Äh, so, hier 5,7. 5,0 für den Pilz. Ja, ist natürlich auch nochmal der Starter und der, das Weizen hat auch 5,0. Also ich meine, das ist eigentlich, würde ich sagen, wir fangen mit dem Pilz an. Ja, zum Weizen und dann natürlich das IPA. Okay? Wir machen wir's. Der Thronfolger. Inspiriert, glaube ich, von Game of Thrones. Sieht ja so aus, Etikett. Ja, Game of Thrones ist nicht so meins. Guckst du das? Auf jeden Fall. Echt? Ja. Ja gut, ich meine, guckt ja fast jeder, aus mich. Ich habe auch ja. wirklich nur, ich habe auch genauso am Anfang wie an du gedacht. Ich dachte, wer guckt denn sowas? Da habe ich mir eine Folge angeguckt. Wow. Kalisi. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber, aber die, die das wissen, wissen genau, was ich meine. Der Haken ist halt, ich kann mit dem ganzen Mittelalter-Zeugs nicht, nicht viel anfangen. Das ja, Das ist mehr so Fantasy. -like. Ja, Fantasy-Mittelalter, das ist nicht meins. Ich bin halt jetzt Zeit und Zukunft maximal. Guck es sieht schon mal aus wie ein wie einen Pilz, ne? So, der Thronfolger. So, bevor ich mal hier, du kannst ja ruhig schon was sagen, ich gucke mal was an, was die Community dazu sagt. Das ist es naturtrüb eigentlich? Oder ist es, ja doch? Es ist schon trüb für einen Pilz. Trüb für einen Pilz? Sehr hell. Ich würde sagen... Ja. Fruchtig. Du, ich habe das schon mal getrunken. Ah. Also ich wusste es nicht, ich habe es nicht scharf. Ähm, und Dadurch habe ich es natürlich auch schon mal bewertet. Die Bewertung sagst du noch nicht? Nee. Ich würde sagen... Äh, Lass uns überraschen oder lass mich überraschen, ich probiere. Und dann bin ich auch gespannt, ob du dieselbe Bewertung hast. Wie beim. Oder jetzt wird das das zweite Mal sein, glaube ich, ne? Ja, ich habe es in Berlin getrunken. Okay. In der Biererei Bar und Vintage, Vintage Salar. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Vintage Germpilsen heißt das auch. Ja, gut, das ist vielleicht ein reiner Zufall. Aber ich werde das noch mal recherchieren, aber man. Ja, Berliner Nächte, ne? Da weiß auch manchmal nicht, wo du endest mit einem Bier. <lacht> Prost, Prost! Ja, bricht, ich, ich erinnere mich an meine Schulzeit. Meine Schule war direkt hinter der Dabbrauerei. Hast du das nicht erst Mal schon erzählt? Habe ich das? Nein, ich habe es dir beim Privat erzählt. Okay. Dann, oder? Wenn du das letzte Mal erzählt hast, dann kannst du das jetzt jedes Mal erzählen, dann haben wir irgendwie nicht einen Running Gag, aber naja, ist ja geil, probier. Ich erinnere mich an die Gesamtschulzeit. Morgens, wenn ich immer, besonders wenn es kalt war, Achim, ich muss probieren, das. Da habe ich gesehen, wie es in der Kanalisation, dass Bieraroma rauskam. Das ist doch Bierromantik. Das hast du dir auch schön geredet. <lacht> das war einfach kalt. Und das Einzige, was mich da aufgewärmt hat, war das Ding da. Ich muss auch so eine Stecke mal laufen. Ja. Ist, also, es ist ein solides Pilz. Also ich finde es sehr lecker. Solide ist heißt. Also solide ist bei mir gut, ne? Also, also nicht falsch verstehen. Es ist solide. Nicht so bitte? Das kannst du wegtrinken. Da kannst du auch mehr als eine Flasche trinken. Ja, ich wollte schon sagen, also mehr als eine Flasche. Man muss auch sagen übrigens, die lagern es und transportieren das äh, komplett kühl. Die haben eine richtige Kühlkette, also äh, von, von äh, vom Tank bis zur Abfüllung. Ah. Bis, bis zu mir, also bis zum Gastronom und natürlich auch ich, wir kühlen das permanent zwischen 5 und 7 Grad. Okay, das ist halt relativ, ja, also unique, in einer, gefühlt in einer Brauzene Das machen nicht viele, also Konzept Kühlkette ist halt vielleicht bekannt, das machen einige, aber halt eben nicht Brauereien, Bierbrauereien, wie eben Bräugier. Das haben die halt als Alleinstellungsmerkmal für sich definiert. Tut dem Bier bestimmt gut, und im Puls sowieso. So, was würdest du denn geben? Ich würde geben 3,5. Ich habe gegeben 3,5. <lacht> und, und ich würde halt auch dabei bleiben. Also Solide, ein solides Bier kannst du halt locker mal hier, also eine zweite Flasche oder eine dritte Flasche auch trinken. Mhm. Bin ich, bin ich voll dabei, das checke ich auch mal mit 3,5 erneut ein. Okay, ein Foto könnt ihr auch machen, naja, ah ist nicht so gelungen, aber ist auch egal. Ich habe es ja schon einmal vernünftig fotografiert. Ja, 3,5, solides Pilz, kann man trinken. Ich habe jetzt eher Angst vor dem Weizen. Ich freue mich schon drauf. Das Fiese ist, ähm, wir wollten uns ja eigentlich bei drei Bier, äh, also belassen hier, in unserem schönen, hübschen äh, neuen Kanal äh, oder in dem, in dem Video, was wir hier machen. Äh, es waren eigentlich vier Biere sogar und wir haben ja halt gestern schon mal vor, vorgeplant und da war ein Schwarzbier dabei. Also, das fand ich schon äh, echt gut. Du aber auch. Ja, ich auch. Also ich bin ja bei Schwarzbier oder so Stouts, hm. das ist nicht mein Fall. Äh, aber ich fand es interessant, es war wirklich interessant im Geschmack. Jetzt gehen wir zu meinem Herrn König. Johannes, äh, der Baumeister, hat, ist überzeugt gewesen. Also Schwarzbier, das Schwarzbier war so gut, also es hat mir gefallen. Auf. auch. Jetzt haben wir die mein Favorit. Jetzt bin ich neugierig. Das Elektroweizen. Das Weizen für die Techno-Szene. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe mal auch gestern schon gelesen. Das erfrischendste Weizenbier seit Jahrhunderten. Ja schon mal, schon mal auf die Kacke hauen sage ich mal. Ne? Wir haben dem traditionellen Hefeweizen eine große Ladung Zitraupfen geschenkt, das machen auch andere. Das Elektroweizen hat die typische Bananennote eines bayerischen Weizenbiers gepaart mit einer angenehmen Hopfnot und reichlich Zitrusaromen. Ich finde Banane scheiße, so. deswegen glaube ich auch nicht, dass mir das jetzt besser schmeckt als andere Weizen und wo das Elektro ist, ich bin gespannt. Kannst du aufmachen. Das Ich mache mich schon mal schlau. Ey, ich habe übrigens witzigerweise untappt. Ich habe mein äh, mein achtes Jahr auf untappt. Jubiläum. Jubiläumsbadge. Und das mit Elektroweizen? <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, mit dem Pilz. Mit dem guten deutschen Pilz. Bachelor-Alarm. Eigentlich hätte sich das alles für mich auffüllen können. Weil Achim wird das eh nicht mehr trinken. Du bist halt negativ, ne? Wo du gerade noch erzählt hast, dass der Braumeister dir gesagt hat, ui, das ist ganz toll, das wird dem Achim auch schmecken. Ja. Wir vergolden den Tropfen nicht. Wir nehmen alles, was in der Fläche drin ist, aus. <lacht> so, so da muss man auch Spaß dran haben. Lass mal scannen. Barcode. Nee, nee, nee. Okay. Ich gespannt Achim. Ich auch. Nö, nee, ich eigentlich nicht. Was heißt was? Wenn Achim nicht einen zweiten Schluck nimmt? Ich finde es schmeckt nach nichts. <lacht> also was ich jetzt auch gar nicht mal schlecht finde halt. Also es schmeckt halt nicht nach Banane. Es riecht nach Banane, es schmeckt aber nicht nach Banane. Also ich schmecke also schmeck richtig Banane raus. Echt? Ich schmecke richtig Banane raus. Es ist angenehm. Also es ist angenehm zu trinken. Es ist ein anderer Weizen. Also ich würde halt wieder sagen flach. Ja, flach auf jeden Fall. Wobei mir halt flach halt vollkommen okay. Also eher positiv als negativ ist. Ähm, also es ist halt nicht polarisierend, also das hat keinen total starken Geschmack. Nein. Hefeduft ist da. Können auch. Findest du es gut? Ich finde es sehr gut. Also ich finde es für, für den Weizen auch gut, was halt heißt, im Regelfall würde ich halt dem Weizen sagen, nee komm, gib mal dem anderen die Flasche oder hier komm, schütte ich dir ein. Ähm, ich meine, ein Glas, also das Glas trinke ich halt aus, das ist vollkommen okay. Also wenn mir das hinstellt, sage ich jetzt nicht nein oder schiebe direkt weg. Also ist schon okay, weil ich meine ist halt Weizen ist halt nicht meins. Weil es eben, weil es flach ist, halt. Im Endeffekt, ist hat halt keine, nicht diese klassische Weizennote, finde ich. Nein, hat es nicht, das stimmt. Es ist halt relativ untypisch. Die Frage ist, ob das auch bayerisch ist, Er sagt ja, es ist typisch bayerisch, aber warum ist die? Ich frage mich, wie du Nee, nee, also ich meine, auf dem Etikett steht, da habe ich ja gerade schon vorgelesen, naja. die typische Bananennote eines bayerischen Weizenbiers. So, ja, die kannst du riechen. Du schmeckst sie, ich schmecke sie nicht, wirklich, vielleicht auch an mir. Ich frage mich, was Elektroweizen bei dem Ganzen ist. Also Außer, dass es geil ist, das Elektro zu nennen. Kein mhm. Thema, bin ich voll dabei. Name ist schon interessant. 21st Century German Weed. Okay, ich meine, es klingt auch geiler als es ist, weil wir sind im 21. Jahrhundert. Aber, also, besser als erwartet für mich. Absolut, voll dabei. Was würdest du geben? 2,7. Okay. Respekt. Also, ich gebe eine 2,75. Oh, das ist schon was Gutes bei dir. Also, es ist ja mehr als die Hälfte. Und ich meine, sonst gebe ich halt einen Weizen halt irgendwas zwischen 0 und 1,5, weil ich es einfach nicht mag. Ja. Also, da muss man auch fair sein. Das würde ich halt durchaus äh, trinken, wenn es mir hingestellt wird. wenn mir hingestellt wird. Alles gut. So, gecheckt. Game Changing IPA, wie das äh, Bräugier verspricht. Okay, das ist das Pur Bad Hopi, was sich bezieht auf den ehemaligen Spruch vom äh, Wurvereit war das, glaube ich, hier in Berlin. Mhm. Äh, arm, aber sexy. Ja. Okay, schöner Spruch, heißt jetzt nichts. Gucken wir mal, ob so ein schönes Bier ist. Zusammt finde ich das ja schon interessant. Braugehl. Also generell als Brauerei. Also ja. relativ breit aufgestellt. Von, ja. der, von dem Bierarten. Bring, mit, bring mal hier alles raus. Ja, das ist ein bisschen dunkel. Oder? einen Schluck geben. Ich muss sagen, aber sprich ruhig, ich zeige nur die Flasche. Ich muss sagen, bei beiden Bieren interessante Schaumbildung. Das kann natürlich, das kann natürlich auch an meiner ich wollte gerade sagen, an meine Einschütttechnik legen, aber du hast ja auch eingeschüttelt. Mhm. Sehr hell, sehr klar. Also, meintest du hell für ein IPA? Hell für einen Schaum. Ach so, ich rede das... Nee, nee, also. Bei IPA ist das dunkel. Wollte es ich gerade schon noch sagen, dunkel. halt. Also, da sind wir halt. Es ist schon dunkel, aber ich finde also den Schaum ganz interessant. Also, ich kenne schon Biersorten, wo es. Also ich bin nicht der so der Schaumfetischist. Also. Ich auch nicht eigentlich, aber ich find, das ist mir aufgefallen jetzt auf ich... Das Ist ein schöner Schaum. Ja ja, deshalb. Du hast <lacht> tolle Leidenschaft hier Schäume gucken. Sehr fruchtig. Absolut. Vorteil an diesem Becher, an diesem Sensorikbecher. Es ist halt konzentrierter, es ist, es, ist, es ist breit und es wird halt schmaler, sodass man, wie ich schon, wie schon Achim gerade vorgemacht hat, man kann, es besser, man kann die Aromen besser reinziehen oder duften. Hm? Jetzt bin ich gespannt. Und sieht auch geil aus am Glas. lecker. Lecker. Und eigentlich, also erwarte ich beim IPE eigentlich mehr Hopfen. Mhm. Also ich, ich finde es halt, es hat halt weniger Stärke im Hopfen, als ich eigentlich erwarten würde bei einem IPE, was, also, was mich jetzt aber auch nicht stört, weil es einfach lecker ist. Ich kenne nicht so ein so IPE. Der ist Hammer. Übrigens, Achim, hier steht auch, Poor Hoppy, 2003 prägte der Berliner Bürgermeister den Slogan der Stadt, arm aber sexy. Habe ich auch gerade davon abgelesen, ne? Ach so. <lacht> <lacht> Poor But hobby. Es ist spät geworden. Ja, yeah, ja. also Biercafé hat auch schon zu. Ähm, Alle also sind draußen, deswegen können wir uns auch schön konzentrieren. Und ich guck mal, was die Community dazu gesagt hat, wenn ich es gescannt bekomme. Lass mich raten. Drei, ja, ich will wieder 3,5 geben. Okay. Also, die Community, also ich würde 3,75 geben. Ich finde das schon, also ist ja eh jeder sein eigener Standard. Ich finde das schon echt, echt lecker. Habe ich jetzt schon längst mal gesagt. Weil also ich würde 3,75 geben, die Community hat 3,57 gegeben, also praktisch wie du, und einer meiner Freunde hat 4,0 gegeben. Und, ach, das war der Max vom BMU da. Ja, guck an. Der hat 4 gegeben, ich gebe 3,75, du gibst 3,5. Stecke ich das mal ein. Eine Gedankenpause? Ja, also ich finde, ich bin am überlegen schon einen Schritt, einen Schritt weiter. Wie listen wir das auf? Wie was? Nein, wie wir das kategorisch, äh, kategorisch einteilen können. Ich sag einfach. Johannes, du bist bei mir im Kühlregal. Der hat bei Bitburger gelernt? In Bitburg? Der Baumeister. Der Baumeister? Okay. Der Diplom-Baumeister. Sogar. Der hat studiert so also einfach. Also einfach nur Lob. Ich meine, haben wir jetzt halt auch eine relative Bandbreite halt von einem Pilz über einem Weizen zu einem IPA. Okay, das war halt auch nicht unbedingt in der Reihenfolge in die Flaschen hingestellt, aber ähm, ja, es ist eine Bandbreite für eine Brauerei. Also es bereichert meinen Kühlschrank. Äh, der Pilz ist halt, es ist ein Pilz. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht jetzt, es ist gut. Man merkt das schon qualitativ. Äh, ich würde es auch listen. Aber ja, allein schon nur wegen den Namen vielleicht eher Bonuspunkte. Aber ich habe so viele Pilzsorten und äh, da sehe ich das halt. Bisschen, bisschen, bisschen. Und ich meine fair nachvoll, also ich meine das, das klassische Dortmunder Bier ist ja ein Export. Deswegen heißt es auch äh, im Ausland Dortmunderisch. Also Dortmunder, Dortmunderisch. Ja. Aber ich meine, wenn, wenn du mich heute fragst in, in Dortmund, was trinkst du für ein Bier, das trinkst du halt einen Pilz. So. Und Pilz halt kennt halt auch jeder. Also. Wie gesagt, gutes, gutes Bild, was ja. ganz anderes, ja. also nicht was ganz anderes, aber schon also ein bisschen anders halt, aber halt ist jetzt nichts, was dich jetzt aus den Socken haut. Ja, ja stimmt. So, und Weizen will man eh nicht trinken. Wie? Was? Will man nicht? Weizen will man eh nicht trinken als Dortmunder? Als Bayern, Bayern-Fan. Mitglied? Oder Mitglied. Jetzt fällt es mir schwer, jetzt doch positiv darüber zu reden. <lacht> Nein, es ist halt was anderes. Also ich habe im Kühlschrank einige interessante Weizen, aber das ist vom Geschmack her ganz anders, Achim. Ja, yeah, absolut, weil ja. ich habe ja auch gesagt, halt, also Weizen gar nicht meins, da kannst du mir ein Glas hinstellen, ja. das trinke ich und ich trinke es jetzt nicht aus Freundlichkeit, sondern ich trinke, weil es okay ist. Und es muss schon was heißen, wenn Achim 2, noch etwas, 2, 2,75. er weil Weil Achim gibt's, gibt maximal... Er wird am liebsten 0 geben, aber er gibt da Fairness aber 1. Ja, Weizen ist nicht meine Welt. Er hat sogar ausgetrunken und ich habe nichts bekommen. Normalerweise kriege ich dann den Rest. Er nimmt einen Schluck und er trinkt gar nichts mehr. Also, der Johannes hatte recht. Achim, du solltest das probieren und hast es probiert. Genau. Aber am Ende des Tages würde ich halt wahrscheinlich... Okay, eigentlich würde ich halt das Schwarze betrinken, was die ja auch noch haben, was halt echt geil ist. Aber von den drei würde ich halt das IPA nehmen. Das finde ich halt echt lecker. Mhm. Also, ich bin der süße Typ. Ich finde gerne Süße, also es darf nicht zu bitter sein. IPA hat einen bitteren Nachgeschmack. Aber ich finde es interessant. Es bereichert wieder, wenn ich jetzt über meinen Kühlschrank wähle, ich habe einige IPAs. Um einiges, weil es hat ein Aroma, Frucht, Boah, es ist ganz interessant. Ich habe nochmal geguckt im Etikett, was für ein Geschmack, also ob die hier nicht noch hinzugefügt. Nein, es ist einfach Wasser, Gersten mal, Tropfen und Hefe. Also, phänomenal. Also, ich will es haben. Ja. Also, ich. Also bei mir ist es immer so, ja. Wie würdest du das denn platzieren? Affe? Ja, so wie ich es jetzt hinstellen würde. Also ich würde wahrscheinlich halt sogar hier, also Weizen, Pilz, IPA. Aber wenn ich mal, wenn ich mal sage, ich versuche mal neutral zu sein, würde ich sagen, okay, ein Pilz ist ein Pilz. Da tust du dich in Dortmund, wo wir halt sind, einfach schwer. Das Weizen ist halt für den Weizen echt, echt also okay, alles easy. Das IPA finde ich halt schon echt lecker.